Hi Leute, wir sind's... Okay. Das ist Jan und ich, bin Max. Ja, heute machen wir die ähm, Telefon-Challenge. Wir haben jetzt beide Zettel mit Begriffen, die wir denen sagen müssen. Viele kennen diese Challenge bereits. Hm. Also das ist mein Zettel, ich muss... Hochzeitswurst, Schimmelwand... Frühstücksbuffet, Klopapier, Analwurst. Frisur. <lacht> an <lacht> an <lacht> Analfrisur. Analfrisur, Durchfall, Eitertropf, Katheter. Was <lacht> steht da? Katheter. Tatheter und... Lümmeltüte. <lacht> Lümmeltüte. <lacht> Lümmeltüte oh, sagen. <lacht> Und ich, muss, und ich muss den ganzen Scheißdreck hier machen. Ja, Na, du kannst wie wie Bischrolle. Dann noch ein Bumpspaket, Bestellung, kotzen, Spaß haben, besser vögeln können, Latte vorm Kopf, Brett in der Hose. Hallo, ich möchte ein Taxi, weil ich möchte eine Bestellung aufnehmen. Aber ich musste eben kotzen. Ja, wie war denn? Weil, warten Sie, weil einer zu mir sagte, na, du gehst Schrulle und äh, heute kommt nochmal mein, <lacht> <lacht> mein Wunschfaget. <lacht> Dann habe ich so ein bisschen Latte. Um besser bügeln zu können. So ein bisschen... Ihr Hallo, ich wollte ein Taxi bestellen. Ja. Äh, aber ich bin gerade in den Matscherhaufen gefallen. Deswegen sind jetzt meine Kartoffeln am Sack. Also die... Äh, <lacht> Entschuldigung, die sind äh, ein bisschen dreckig. Ist das ein Problem? Also ich habe also hab auch Klopapier dabei, ich könnte die dann sauber machen, aber ich weiß nicht, ob die dann ganz sauber sind. Ein bisschen Klopapier. Aber da ist ein, also ein Klopapier ist ein bisschen Schimmelwand dran. <lacht> Moment, wo der noch durchfallt. Ich dachte, was du hättest <lacht> okay, Maxi hat sieben. Ich habe fünf Begriffe, die an der Wand standen. Gesagt. Ja, also hat Maxi die Challenge gewonnen. Ja, lasst ja, auch in dem Video eine Bewertung da und abonniert uns.